Knapp eine Woche war Bundesentwicklungsminister Müller in Brasilien. Umweltschutzverbände hatten ihm mit auf die Reise gegeben, dass das neue Freihandelsabkommen des südamerikanischen Staatenbundes Mercosur mit der EU zu mehr Rodungen im Amazonas führen könnte. Die möchte der CSU-Politiker aber auf keinen Fall. Das sei zentral für den weltweiten Klimaschutz, sagt Müller. Allerdings Brasiliens Präsident Bolsonaro will weitere Rodungen aus wirtschaftlichen Gründen zulassen. Für Entwicklungsminister Müller ist es keine einfache Reise. Besuch in Brasiliens Amazonasregion. Hier investiert Deutschland bislang in den Amazonasfonds für den Schutz des Urwalds und indigener Völker. Der Regenwald ist von herausragender Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität und insbesondere des Weltklimas. Und deshalb ist der Amazonasfonds enorm wichtig. Genau diesen hatte Brasiliens Präsident Bolsonaro zuletzt offen kritisiert. Er steht der Agrarlobby nahe und hatte im Wahlkampf betont, Rinderzucht und Ackerbau müssten Vorrang haben vor Umweltschutz. Bolsonaro hat versprochen, dass wir in Regenwaldreservate eindringen dürfen. Zuletzt ist die Abholzung stark angestiegen. Davon profitieren Agrarexporteure. Entwicklungsminister Müller fordert deshalb einen nachhaltigen Handel. Besonders bei Soja. Auch im Rahmen des Mercosur-Abkommens wird es darum gehen, entwaldungsfreie Lieferketten zu vereinbaren. Der Druck von Sojaanbau und Rinderhaltung darf nicht weiter in den tropischen Regenwald hineingetrieben werden. Vorerst soll der Amazonasfonds bestehen bleiben. Dennoch liegen Brasilien und Deutschland bei der Umweltpolitik weit auseinander. Und zu diesem Thema ist jetzt bei mir im Studio Gesche Jürgens von Greenpeace. Hallo. Hallo. Warum ist der Regenwald überhaupt so wichtig für das weltweite Klima? Ja, Wälder sind unsere besten Verbündeten beim Klimaschutz. Denn um der Klimakrise wirksam zu begegnen, müssen wir nicht nur ganz dringend raus aus den fossilen Energien, wir müssen auch CO2 zusätzlich aus der Atmosphäre zu entfer äh, entfernen. Und das machen praktischerweise die Bäume für uns. Und äh, da ist der Amazonas ja als größtes äh, Regenwaldgebiet der Erde von ganz, ganz zentraler Bedeutung. Er speichert zwischen 80 und 120 Milliarden Tonnen Kohlenstoff in der Biomasse, also vor allem in den Bäumen. Und deswegen müssen wir ihn natürlich unbedingt erhalten. Wir können den Kampf gegen die Klimakrise nicht gewinnen, wenn wir den Amazonas verlieren. Wie ist denn im Moment eigentlich der Stand der Dinge? Im Regenwald wird noch gerodet? Ja, die Rodungen gehen weiter, ähm, haben sich zuletzt noch stark verstärkt. Im äh, Juni wurde ein neuer ja, trauriger Rekord erzielt. Fast 90 Prozent über der, ähm, dem Wert des Vorjahrs im Juni. Und ähm, das ist natürlich eine Katastrophe für das Klima zum einen, aber natürlich auch für den Amazonas als, äh, ja, als Lebensraum für Menschen und Tiere. Das wird Tag für Tag, während wir hier stehen, weiter zerstört. Ist denn äh, sowas dem Präsidenten Bolsonaro nicht klar oder ist ihm das vielleicht egal, welche Folgen das hat? Es ist auf jeden Fall extrem kurzsichtig, denn was Bolsonaro ja fördern will, ist ja auch unter anderem die Landwirtschaft, aber die hängt ja auch von Regenfällen ab. Und wenn der Amazonas, wo ja schon 20 Prozent ungefähr zerstört sind, wenn da weiter... Ja, Wälder, ja, der, der Amazonas-Regenwald weiter zerstört wird, wird irgendwann eine Schwelle erreicht. Da sind sich Forscher, also das kann man nur schätzen, ob das so zwischen 20 und 40 Prozent liegt, wenn äh, sich der, der Regenwald als Ökosystem nicht mehr halten kann und tatsächlich austrocknen wird und dann auch die Regenfälle abnehmen. Das heißt, die Position der brasilianischen Regierung ist nicht nur ähm, schädlich für das Weltklima, sondern im Endeffekt auch für Brasiliens Landwirtschaft. Jetzt gibt es ja diesen Amazonas-Fonds. Wofür ist der genau gedacht? Der Amazonas-Fonds hat ja zum Ziel, mit der Finanzierung vor allem von Norwegen, aber eben auch von Deutschland äh, sicherzustellen, dass Abholzung verringert wird. So, das ist auch an bestimmte Verringerungsraten für Abholzung gebunden und äh, das wird eben mit verschiedensten Projekten äh, erzielt, die vor allem auch in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, mit NDOs, mit indigenen Gemeinschaften vor Ort äh, ja, erzielt wird, um sicherzustellen, dass Wald geschützt wird. Jetzt gibt es das Freihandelsabkommen Mercosur. Widerspricht das dem Ganzen vollständig? Oder wie ist das zu verstehen? Ja, ich finde, dass Deutschland schon auch sehr doppelmoralisch unterwegs Denn auf der einen Seite ist Minister Müller jetzt in Brasilien gewesen, um zu sagen, ja, Waldschutz ist wichtig. Auf der anderen Seite ähm, unterstützt Deutschland so ein Freihandelsabkommen, wo ja die Position der brasilianischen Regierung sehr klar ist. Ich meine, sie wollen eigentlich nicht weiter Wald schützen. Und jetzt vereinbart man sozusagen weiter klimaschädliche Güter wie Rindfleisch, wie Autos, um den Globus zu handeln. Und wo auch wirklich völlig unklar ist, ob es da ja, dieses Nachhaltigkeitskapitel wirklich das halten kann, was es möglicherweise versprechen soll. Das heißt aber, es gibt durchaus das Thema Klimaschutz innerhalb des Mercosur-Abkommens auch, oder wurde das gar nicht berücksichtigt? Das soll es geben. Aber die Frage ist ja natürlich auch, wie will Deutschland sicherstellen, dass eine Regierung, die gerade massiv daran arbeitet, Umweltgesetzgebung zu schwächen, Institutionen, die ja auch Gesetze ein-, die Überwachung von Gesetzen einhalten äh, sollen, die auch zu schwächen, wie soll das dann eigentlich nachgehalten werden, wenn weiter ja, zum Beispiel viel mehr Rindfleisch hier auf den Markt äh, gelangen soll. Und vielleicht noch als Ergänzung, Deutschland ähm, importiert ja auch unglaublich große Mengen Soja aus Brasilien hier für die Tierhaltung, vor allem auch für die Massentierhaltung. Das heißt, wir sind natürlich auch ja, durch unsere industrielle Landwirtschaft mit daran beteiligt, was dort passiert. Das heißt aber, der Besuch des Entwicklungshilfeministers war so ein bisschen eine Mission Impossible? Es ist total wichtig, dass sich die deutsche Regierung weiterhin dafür einsetzt. Wir müssen diesen Wald erhalten. Wir müssen nur dahin kommen, dass es tatsächlich konsistente politische Rahmenbedingungen gibt, die auch wirklich sicherstellen, dass das, was wir auch in unserer zukünftigen, ja, Handeln und wirtschaftlichen, ähm, Handeln tun, dass das im Rahmen von 1,5 Grad also erfolgt. Also, dass es sicherstellt, dass, äh, sich die Erderwärmung nicht auf mehr als 1,5 Grad ja, dass das nicht passiert. Und das sehen wir momentan nicht. Dazu braucht es wirklich eine ja, Änderung der politischen Rahmenbedingungen. Haben wir dann noch irgendein Druckmittel gegenüber Brasilien? Wir müssen und wir sollten in Deutschland und auch in Europa Gesetze erlassen, die zum einen sicherstellen, dass sich Unternehmen dazu verpflichten, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich Menschenrechte zu achten, die Umwelt zu schützen und auf der anderen Seite auch auf EU-Ebene dafür zu sorgen, dass eben keine Produkte auf den Markt kommen. Ja, die, die schädlich für Menschen und Umwelt sind und eben auch zu Entwaldung oder weitere Abholzung befördert. Da diskutiert die EU schon seit längerem über einen Aktionsplan und der ist, da ist immer noch nichts Konkretes veröffentlicht. Also da ist wirklich einfach dringender Handlungsbedarf und es passieren nicht die Sachen, die wirklich passieren müssten. Jetzt kann man als Verbraucher oder Wähler immer schön auf die Politik schimpfen, aber was kann jeder Einzelne von uns vielleicht auch tun? Ganz klar. Weniger Fleisch essen, ähm, beim täglichen Konsum wirklich darauf zu achten, woher kommen eigentlich die Produkte, die ich kaufe, kommt das idealerweise aus der Region, kenne ich die Menschen, die das produzieren, weniger Fertigprodukte zu kaufen, wo viele Sachen drin stecken, wo man gar nicht genau weiß, wo die herkommen. Ähm, aber natürlich auch bei der Politik, ja, wie es auch mittlerweile viele, viele Menschen tun, wirklich einzufordern, Leute, macht endlich mal eine zukunftsfähige Politik für uns. Vielen Dank, Gesche Jürgens von Greenpeace. Sehr gerne.